Willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft Islands mit dem netten Freund hier, Fensterkiller heißt er. Genau. Ja, in der letzten Folge habe ich es leider leicht verkackt. <lacht> ich hole mal meine Sachen vom Spawner zurück. Vielleicht, vielleicht ist es ja auch mein Future Home. Man weiß es nicht. Je nachdem. Aber diese Insel ist super. Ist Landschaftlich ja. und kulturell. Hat diese Insel sehr viel zu bieten. Ne? Mhm, das Tourismusangebot dieser Insel ist echt überwältigend. Ja, es ist ja. echt leiwand. Leiwand. Oh, ich <lacht> habe unser Schaf getötet. Sehr, Nein! Sehr leibend. da. Okay, äh, jetzt warte mal. Ein Fleisch. Bitte, bitte deine nicht Nein. Nein. Nein. Es ist despawned. Komplett. Es ist despawned. Nein, Fick, Fick, <lacht> Den Alter, jetzt, jetzt bin letzte ich Die Aufnahme ist ja nicht mal fünf Minuten her. Nein, es ist trotzdem despawned. Äh, liegt's an deinem Texturenpack wieder? Nein. Über der Kartoffel. Es ist ohne Witz. Ah, oh. Alter, jetzt sterbe ich schon wieder, oder was? Keine Ahnung. Nein! <lacht> oh Gott! <lacht> Alter, jetzt ist das Zeug weg. Ja. Ach Scheiße. Naja. Das ähm. war echt viel, aber nichts Nützliches wirklich. Hier bekommen wir wahrscheinlich eh keine Pferde und brauchen Diamanten eh keine Pferde. In sind. Hä? Ja, hier, hier brauchen wir eigentlich keine Pferde. Solange unsere Diamanten in Sicherheit sind. Oh, Alter, das, das ist schon nervig jetzt. Ja, das stimmt. Wieso die spawnen das so schnell? Keine Ahnung. Oh, dieses Spiel. Dieses Spiel. <lacht> okay. Äh, ähm, weitere gut. 8 Eisen sind in Produktion. Dann mache ich mir jetzt mal ein bisschen eine Hacke Hagel. und gehe dann in die Mine. Ich will nicht mehr sterben hier draußen. <lacht> ich will nicht sterben. In der Mine sollte man sich immer Holz mitnehmen. Das ist Deswegen. richtig. Außer man hat jetzt eine Minenschacht gefunden oder so. Ja, aber das ist nicht die Regel. <lacht> Zumindest nicht bei Männern. <lacht> <Ja>. <lacht> Der schlechte Witzcounter wird wieder eingeführt, ja? Ja. <lacht> Hast du eigentlich weibliche Zuschauer? Was sagten bei dir denn da die Statistiken? Äh, bei mir ich weiß N es gar Punkt nicht. Punkt. Nicht verfügbar. Nein, not available. Aber meine Abonnenten steigen zurzeit ziemlich hart. Okay. Und an, an was liegt das? Wow, Keine fünf Ahnung. Diamanten. Vielleicht, weil ich regelmäßig Videos mache oder so ähnlich oder fast regelmäßig. Ja, daran hat es bei mir. Aber jetzt, schau, du ziehst mich mit in den Strudel des unendlichen James. Was? Genau. Des YouTube monies <lacht> und so. Genau. Und, und jetzt haben wir bald YouTube Money, ne? 10 mhm. Millionen Euro pro Monat, nein. <lacht> genau. Wahrscheinlich. Nicht ganz. Aber mal ganz ehrlich, ich will es auch gar nicht. Mhm. Ich brauche es gar nicht. Du bist in, in keinem Netzwerk, oder? Nope. Okay, ich schon. Ja, weil du scheiße bist. <lacht> ja. Aber das bringt viele ähm. Vorteile. Man, man bekommt zum Beispiel Musik, die man verwenden kann ja, ähm, ich... und so weiter. Komponiere ich mir selber. Ja, genau. Ui, das ist ein Rundweg hier. Schau mal, toll. <lacht> genau. Und da kann man sich schön verlaufen. Ach, dieses Was ist das Diorit? Ist auch so eine Scheiße. Es mhm. braucht keiner. Stimmt. Keiner. Eisen braucht einer oder zwei sogar. <lacht> zwei, ja. Ich habe Eisen gefunden. Also das das, das, das, nervt mich echt, dass das Zeug die ist. Komisch eigentlich. Ja, sehr komisch. Wobei, ich hätte ja auch gemeint, dass... Ähm, mein... meine Karotte, die spawned, äh, meine... mein, äh, mein die Erdapfel... Äh, äh, <lacht> Kartoffel? Äh, Kartoffel, die, die Spawn ist. Die ist aber nicht despawned, ganz komisch. Weil ja, wir vom Server gegangen sind, glaube ich. Ähm... Und außerdem... Kannst du noch mal schauen hinten bei diesem? Ich führe dich hin. Ja, gerne. Ich würde das gerne mal äh, eruieren, ob das Zeug wirklich jetzt weg ist. Komm mal wieder. Wo bist ja, du? Warte, warte kurz. Kommst du? Ich kann, ich, äh, ich kann leider nicht rennen. Irgendwie. Egal. Hauptsache, wir kommen hin. <lacht> Alter, wie das aussieht. Augenkretze Nummer 50 oder also 50. Wieso? wieso? Weil du in mir, Alter, Alter, du bist in mir, ne? <lacht> okay. Literally in genau. mir. LOL. Ich er zieht schon verloren. eine Blutspur hinter sich her. <lacht> er hat gerade die Periode. <lacht> äh, ja. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Schlechter Counter. Ja. Schlägt aus. Genau so wie es das Bilometer bei meiner Internetleitung nie machen wird <lacht> äh. oder bei meiner allgemein bei uns ja ah scheiß ich kann auch nicht mehr rennen haben wir noch zu, zu essen was ach warte mal das legen wir noch hier rein Das nehme ich jetzt nicht mit in weißer voraussicht <lacht> bin schon so oft gestorben okay jetzt kommt. jetzt machen wir Jetzt machen auch deine zuschauer jetzt mal einen exkurs genau. also hier geht's drauf. hier können wir dann auch so schöne äh, inselstraßen bauen ah, Wäre glaube schön. ich gar nicht so schlecht was denkst du werden uns noch gäste beitreten mit sicherheit mit sicherheit werden gäste beitreten ähm, um, das hängt ganz davon ab, wie fame wir, sehr, wie, wie, wie, wir werden oder sind. Also ja, wir sind nicht fame. Sind. <lacht> wir werden auch nicht fame, wahrscheinlich. <lacht> Na, wahrscheinlich nicht. Nein! Au! Oh. Okay. Oh, Jetzt Scheiße. Komm, du oh. Her. Ah. <lacht> Ich Nailed hatte ein it. halbes Herz und bin einen Block zu weit gesprungen. Nailed it! Okay. Ich komme Du kennst den Weg. <lacht> ja, genau. Ach Scheiße. Ja, Leute, ich muss mal was trinken. Nein, du. Alter, jetzt heute ist dein Trinken danach. Ja, ja, da kommen noch. Nein, du. Du böses Tier. Böses Tier. Du böses Tier. Alter, nein. Let me alone. Na, leave me alone. Scheiße. <lacht> <lacht> Let me alone. Ah, draw, tell, warte. Mein ganzes Zeug ist, ist verstreut auf der Insel. Alter, wie viel Spawn in denn hier? Ich habe Level 8 wegen diesem Scheiß hier. Alter, ich verreck, ich verreck. Nein! Nein! Oh, zwei Creeper! Leave me alone. Ernsthaft? Leave me alone. Nee, nee Jab Oh, da, hier ist der Spawner. Nee, die Hello. Das sagt man nicht. Oh mein Gott. Eisen vom Zombie gedroppt bekommen. <lacht> ich bin gerade ganz woanders gespawnt auf dem Server. LOL. Ich muss mich kurz mal teleportieren. Wir sehen nicht zu, keine Jungs. Ich bin gerade gespawnt, da wo die anderen damals ähm, gebaut haben, weil wir haben ja die Welt nicht neu generiert. Wir sind ja nur weggeflogen und haben uns diese Insel gesucht für Minecraft Islands, für unser neues Format, ne? Genau. Alter, aber... Ah, ich bin gerade voll da hinten wieder gespawnt. Au, alter! Du blödes Es sind Viech. so viele Viecher. Wahrscheinlich Mein Bett sparen. wurde anscheinend blockiert oder. Aua! Alter, komm jetzt! Bitte, bitte nett. Bitte, bitte Drahtellwette. Ich helfe dir mal. B Sehr gut. Jange. Bitte. Ähm. War da hinten jetzt was oder, oder, oder so? Äh, ach so, wo? wo genau? Mein Zeug. Oh scheiße. <lacht> ich also weil ich habe die Kisten eiskalt ausgeräumt gehabt. Ach scheiße. Und wo mhm. genau. Oh nee, das ist tatsächlich weg. Ach okay, Scheiße. da ist ein Viech. Da ist was. XP-Punkte. Ja, das war von mir, wie ich vorher gestorben bin. Ach so. Ach Mann. Wieso die spawnen das immer? Hm, aber so schnell. Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Ja, komisch. Gut, ich gehe wieder nach Hause. Oh. Alter, ich bin gespickt mit Pfeilen. Hier liegt Holz. Ja. Könnte auch von mir sein. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. Ähm, hier ist eine Höhle. Hier sind überhaupt sehr viele Höhlen. Finde ich gut. Jo. Ja. Oh, Schweine. Sehr gut. Schweine. Sehr gut, ja. Gut, ähm, finde ich echt nicht cool. Dann gehe ich jetzt nach Hause und bleibe auch dort. Ich baue uns jetzt mal eine Behelfsbehausung <lacht> oder so. <lacht> Tja. Oder richten wir uns wirklich gleich häuslich ein in diesem Spawnerberg? Ja, könnten wir eigentlich. Ja, wäre glaube ich nicht dumm. Dann ziehe ich unser Zeug mal um. Mhm. Haben wir das Viech jetzt gesehen? Ja. Nicht gut. Okay. Gut, jetzt muss ich schnell sein. <lacht> Alter, von hinten. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wo? Wo vor allem? Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. Nein. nein. Nein. Er spawnst du dann wieder? Ja. Oh, ja. Ich helfe dir mal. Und mein Essen. Sehr nice. Scheiße. Ah, Draht, Helvete. Oh, fuck. Das oh, nervt nee. jetzt gerade. <lacht> Aber ich spawn. <lacht> <lacht> ich spawn noch. Äh, richtig. Oh mein Gott, das gibt's doch jetzt nicht. Alter, das nervt. Jetzt zeige ich euch mal, was die anderen hier, oder was wir damals gebaut haben. So, schaut ja, mal. So, ah ja, da hinten ist so. was abgebrannt. Okay, kann man ja mal anbieten. Natürlich. Hier, schön Banner, das schwedische Banner, das französische Banner, das die antifranzösische Revolution <lacht> äh, entfacht hat. Das deutsche Banner. Geh mal rein hier. Ein sehr schönes Haus. Nehmen natürlich jetzt nichts mit. Hier wieder das genau. schwedische Banner. Mit einem Gästezimmer sogar. Ah, hier eine gute Rüstung. <lacht> Meine Zuschauer verpassen <lacht> das gerade alles. Müssen ja mir langweilig zusehen, wie ich Holz abbaue. Und wer weiß, vielleicht machen ja die anderen Spieler dieses Servers ja auch bald mal ähm, mit bei unserem Projekt. Man weiß es nicht. Nazi. Ja, genau, Gauzi. <lacht> ist einer der Spieler. Ja, der den Turm da hinten gebaut hat. Äh, hat. Das zeige ich das. euch jetzt mal. Diesen Turm hier. Ich habe gerade ein bisschen Frame Drops, ich weiß nicht wieso. Okay. Dieser Turm ist leicht geil. Von Gauzi, wie gesagt. Aua. Alter, nein. Nein. Nein, nein, nicht schon wieder. <lacht> schon wieder. Nein! <lacht> oh Gott. Bist du wieder auf der Insel? Natürlich, ja, ja. Okay, gut. Du kannst dich, genau. Alter. Gut, es geht weiter mit Minecraft Island. <lacht> also, Leute, wenn ihr, wenn ihr mitspielen wollt, also, wenn das überhaupt jemand will, irgendwann mal, hm, dann könnt ihr gerne schreiben. Könnt ihr uns gerne schreiben? Ich packe meine E-Mail-Adresse in die Beschreibung, könnt ihr hinschreiben, ne? Und ich packe euch seine E-Mail-Adresse in die Beschreibung, könnt genau. ihr hinschreiben. Und ja, da könnt ihr euch praktisch bewerben dann. Und mit zwei schlechten Let's Playern spielen. Genau, wer will das Yay. Nicht? Gut, ähm, okay, ich habe noch 15 ähm, Eisen, was sollten wir damit machen? Rüstung oder... Tools, ja, mach die mal oder? Rüstung. Mach die Rüstung. Ich versuche nicht zu verrecken. Mhm, Gute E. Ähm, mach mir bitte auch noch eine Hacke für Holz. Genau, da brauche ich Holz. Also, eine Axt. Ja, genau. genau. Eine Axt. Ja, eine Hacke für Holz. <lacht> Weil ich brauche Holz, nämlich dann für... guter Tausch, danke. Okay. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh. Eine okay, dann verziehe ich mich jetzt mal und ähm, fang schon an mit unserem Kacke. <lacht> die Explosion mit, gerade. Mit unserem Haus. <lacht> Aua! Also wenn ihr mir beim Bauen zuschauen wollt, ne Leute? Ihr wisst. Macht's nicht. Ich bin immer für euch da. <lacht> genau. Genau. Ihr wisst es, Leute. Einfach, schaut mal bei jemandem zu, der es wirklich drauf hat. <lacht> genau, also bei mir. <lacht> Danke. Genau. <lacht> so, ich hoffe, von hinten kommt nichts, Alter. Nein, nicht. So. Not, not this time. No. Yes. Oh. oh fuck. Fuck. Aber Zombie wir heben Spiel. uns einfach von der breiten Masse der Let's Player ab, Leute. Das müsst ihr mal Stimmt. sehen. Durch unsere Inkompetenz. Alter. Oder durch meine oh. ja, Inkompetenz. <lacht> schon eher, ja. <lacht> Danke. Ach ja, hallo. Bist du inkompetent? Ja, ist er. Ich verwende gerade die Hacke irgendwie zum Töten von Monstern. Das finde ich nicht so cool. Äh, ich glaube nicht, dass das sehr effizient ist. Oh, naja. Läuft. Ja. Läuft schon, ne? Gut, die Welt wurde gespeichert, das ist aber toll. Mhm. Oh, wie gut, dass niemand weiß. Diese das Spinne ist ein Scheiß. <lacht> Hallo? Ja. Spinne, greifst du mich an? Hallo? Mhm. Uh, sie greift mich an. Okay. okay, gut. Wenn du willst, liebe Spinne. Also, wir brauchen eine sichere Behausung auf alle Fälle jetzt. Und wir brauchen irgendein lustiges Event in, in diese Folge, damit die Abonnenten zufriedengestellt werden. Ja, ein lustiges Event. Hm. Was könnte ja, das äh, sein? Irgendwas Lustiges muss passieren. Maxi wird wieder von Zombies erschlagen. Das ist Alltag. Das ist nicht lustig. Jo, ja, wahrscheinlich. Nein, Alter! Hoch. Uh, nicht nochmal, Junge. Ich glaube, das mit dem Zombie ist nicht gerade so unabwegig. Unab ich schau jetzt mal. Nein, alter, fuck you. Also meine Folge ist ziemlich langweilig im Gegensatz nein, zu einer. Nein, nein, nein, nein, Ich könnte einfach äh, äh, deine Nein-Laute vor der Folge zusammenschneiden. Ja, bitte. Alter, ich ja, hab jetzt mach einen Bogen ich. bekommen. Jetzt bin ich mighty. Oh, oh, mighty. Jetzt gibt's Rache, Leute. Oh, oh. Gut, meine drei Pfeile sind jetzt verschossen. Das ist nicht so gut. <lacht> ich hoffe, der hat was gedroppt. Nein, hat er natürlich nicht. Nee. Dann hole ich noch ein bisschen Holz. In der Nacht Holz holen. <lacht> das gut, WG. schlauste. Das schlauste einfach. Aber ich verstoße hier einfach mal in diesem Projekt gegen alle Regeln Genau. der Kunst. Anarchie. Ich höre was. Ich höre dich doch. Kleines klapperndes klein. Monstrum. Jo. Ich weiß es doch. Aber es war doch deine Tastatur und doch kein äh, <lacht> Okay. Ja, ich habe es gemerkt bei der letzten Aufnahme. Ich glaube, ich muss in der Nachbearbeitung die ganzen Klick Sounds rausschneiden. Äh, ja, das müsste ich, müsst ich auch, aber <lacht> Leute, mal ganz ehrlich. Scheiß drauf. Genau. Bin doch nicht so nett und schneid euch die Klicksounds raus. Ich schon. Ihr müsst doch hören, wenn ihr wenn wenn ich leide. Genau. Alter. Oder wenn ich rage und auf die Tastatur schlage, genau. Wir können dann dein dein Rage mit allen unseren Sinnen beobachten. Ja. Hören, schmecken, fühlen. Lauschen. Schmecken, fühlen. Äh, Willst keine du deinen Rechner fressen oder was? Ja, natürlich. Ich esse YouTube. Hallo, ich heiße Fensterkiller. Hier ist ein Creeper, der mich in die Luft sprengen will. Und er hat einen Baum in die Luft gesprengt. Yay. Sehr talentiert. Geradezu ja, unglaublich talentiert. Nein! Alter! Du! Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh einfach weg. Du wirbst mir meine Abonnenten ab mit deinem Geschrei. Die schauen dann alle bei dir und wollen sehen, was passiert. So, ich passiert baue es hier zu. Ich baue hier eiskalt zu. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Dra! Dra! Oh. Alter, schon wieder hier in der alten Welt gespawnt. Ah, nice. Doch nicht. Ja, da war doch vorher ein Bett, oder? Das habe ich hier hingestellt. Und du hast dich reingelegt und irgendwie hat's abgebaut und jetzt ist tot. Ich hab's abgebaut. Super, Und ich du so hast es auch verloren. Oh, scheiße. <lacht> Alter, wie mich der... Alter, es gibt's doch nicht, Leute. <lacht> Warum kann man sich kein Bett aus Eisen bauen? Davon hätten wir genug, aber Wolle... Wolle wie mehr. oft habe ich jetzt schon auf Schwedisch wechseln müssen, um zu ragen, ha? Huh? Wie oft? Aber schon langsam brauche ich neue Flüche, ha? Huh? Mhm. <lacht> Wird langweilig. Es wird langweilig, ja. Oder ich, ich fluche ja auf Französisch oder so. Oder bayerisch. Aber was? Bayerisch. Da ja. Versteht dich auch keiner. Ist auch gut, ja. Ja. Ist gut. Alter, wenn. Ich mein Zeug verloren hätte durch diese Scheiße. Gut. Also ich werde es jetzt einfach mal hier. Nein. Doch. Nein. You, you, you not. You not kill me. Ich leg das alles hier rein, jetzt eiskalt. Nein, Alter. Go away. I not want you. Englisch. Yes, very gut. Ich weiß, dass mein Englisch leiwand ist. Leiwand. Leiwand ist <lacht> Englisch. Gut, das sollte reichen. Ein Setzling. Ich brauche irgendwas zum Ausleuchten, auch genannt äh, Fackeln. Fackeln, ja. Ja. Ich habe aber keine Fackeln. Nicht? Ich bräuchte Stein. Schal. Wisst ihr was, Leute? Ich baue mir jetzt einfach nochmal... mal eine ganze Garnitur Werkzeug. Eiskalt. Hier liegen XP rum. Okay. Jolo. Ja, da hat's mich wahrscheinlich mal quetszt. Mich hat's ja in diesem Raid <lacht> schon sehr aufgebracht. <oft> ja. <lacht> Nein.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 Ich mir schnell Werkzeug. Werkzeug. Ich brauche Werkzeug. Eisen. Eisen. Eisen. Eisen. Leiwand. Eisen. Mehr Eisen. Eisen. Eisen. Eisen. Eisen. Eisen. Eisen. <lacht> Marmor, Stein und Eisen bricht. <lacht> aber unsere Liebe nicht. <lacht> ja, genau. So geht das. Ja. Ich, ich glaube, der neue Folgentitel <lacht> ist Marmorstein und Eisenbericht. <lacht> Übrigens, <lacht> es ist bald wieder Zeit. Wir haben schon wieder 25 Minuten. Oh mein Gott. 25 <lacht> Minuten und nichts erreicht, Leute. Es, es nicht mehr leid. <lacht> es tut mir so leid. Das nächste Mal, glaube ich, gehe ich in die Mine. Ja. So, also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.